Okay, ähm, sie sind das im Nachprüfen irgendwie, weil er, er. ist scheinbar ein bisschen unsicher. Oh la la. Siehst du das? das. Malcolm? Hm? Hast Was du denn? das gesehen? Was denn? Ja, jetzt fuhr da gleich. Wow.